Kaputops will ich unbedingt. Ansonsten, Mini-Belebersamen ist immer gut. Genauigkeitsbrausen kann ich brauchen. Ich kann auch zwei Missionen mitnehmen. Ich habe zwei A-Missionen. Aber in der Wüstenregion, die ist recht schwer. Ich nehme die mit. Äh, ja, ich würde eigentlich gern direkt nochmal den... Ich will den Drachending unbedingt machen, aber bevor wir das machen... Wunderschön gereimt, ich weiß, danke... Uh, check ich zuerst mal hier bei Finsterkam mit Absol nochmal. Ich gehe einfach immer in den Finstercam, weil ich da alle habe, die ich kenne. Also die ich habe. Kp, ich nehme Max. Kp ist immer gut. Ich sollte mal gucken, welcher am wenigsten Kp hat. Das ist Init. Und das calcium Spezialangriff. Geb ich wieder Gag Gewaltrot, Entschuldigung. Weil der hat halt einen Energieball, der eh schon viel zu viel Damage macht eigentlich, aber verdammt stark ist. Sondern der Rest interessiert mich nicht, Ciao. Ich soll noch kurz ins Dorf vielleicht. Einfach kurz bei Snobilicard meine Dailies abholen. Ja, leck mich. Ja, der hat den Normalrang, der ist voll kacke, weißt du wie lange der schon dabei ist? Und ist Normalrang. flachpfeife Simsler äh, erzählt was Interessantes, weil damals waren wir ja bei Gen 3 noch. Und Simsler sagt, es gibt unglaublich viele Retterteams, aber der größte der größten ist Lucario. Und er möchte unbedingt so groß werden wie Lucario. Oder so gut werden. So cool, so stark. So Lucario halt. Und das hat von Simsler kommt. Das ist echt Respekt, ne? Eine Einladung, nice. Ich nehme immer Einladungen mit, das kann man immer brauchen. Kann auch sein, dass ich das Video mehr zusammenstauche und dafür dann längere Videos mache. Ich habe nur Todslevel Level 38. Ich kann halt einfach einen Flammenwurf auf mir spielen, das wäre so dumm. Vier Felder im am Blickrichtung. Wäre besser als Feuersturm, ne? Aber es ist halt einfach mal halb so stark. Kacke. Weil also das Problem ist halt irgendwie, ich finde die Attacke voll lame, dass ich die halbe, äh, dass ich die KP auf 100 senke vom Gegner. Aber sie ist halt so gut. Das sind ein paar von denen. Okay, Sineadbeeren habe ich viel zu viele dabei. Die braucht keiner. Das Lustige nehme ich mit. Nein, natürlich nicht jetzt. So. Dann brauche ich unbedingt... ...einen Erkenntnis für Gewaltruhe. Und alle team -Billy die ich kriege. Sehr. Ein Fliehob zur Sicherheit nochmal. Jetzt brauche ich die endlich mal. Und jetzt ist die Frage. Ich kann mit Chaos und Taubsamen... ...kann ich Zapdos betreffen. Er frisst zwar ziemlich schnell die Effekte wieder weg... Aber für eine kurze Zeit sind die echt gut. Ich lasse das mal. Und gebe Snobilika jetzt mein Geld zurück, weil ich ja das Item bekommen habe. Ich hole jetzt nicht direkt nochmal eine Stage, das ist okay so. Die Stage für Arc of Sub das Sub Lavados habe ich ja. Meinte ich. Huh. Ich habe noch keine Ahnung, was in die... Es ist so verwirrend, dass da nicht mehr steht, du kannst drei Pokémon hier reinklatschen, weil legendary. Ah, das tut es, aber Ich muss kurz gucken, welche Stage die brauchen, weil ich würde die gerne mitnehmen. Aber wenn ich keine Stage dafür habe, dann kriege ich die halt auch nicht. Die sind jetzt nach Nummer sortiert. Dachte ich mir schon. eine besondere Erschließungsart. Die kommen aus also auf jeden Fall, alles klar. Das ist alles, was ich missen musste. Dann legen wir los. Dann gehen wir zu Arctus, Zaptus und Labados. Ich habe nur gespeichert, wenn ich jetzt wirklich gestorben wäre, hätte ich resettet. Weil da wäre jetzt zu viel verloren gegangen tatsächlich. Ah, meine PS hat sich gemeldet. Einen Moment, sorry. Weil das Ding ist wie eine Heizung da hinten und ich bin froh, wenn ich sie abschalten kann. COD installiert, perfekt. Infinite Warfare, danach sind, da, glaube ich, noch zwei CODs offen, dann bin ich fertig mit denen. Aber der Story-Mod von COD ist schon gut. Ey, wir kommen gut voran, muss ich sagen. Also, wir gehen auf den Donnerberg. Donnerberg hat leider keine, po keine Mission gerade offen. Aber ich kann euch sagen, wir fangen mit dem Einfachsten an und die Welt merken, wieso ich mit dem Einfachsten anfange. Der, der gibt schon genug auf die Schnauze. Ja, ich gebe absolut den... Das Kraftbandana, also ah, das ist Ausdauerband, dass er sich schneller heilt, weil er ist jetzt der Nahkämpfer für uns. So, und ich kann jetzt einfach, ich habe die zwei Pokémon nicht freigelassen übrigens, habe ich gerade gemerkt. Ich kann jetzt einfach nichts riskieren, dass irgendwas stirbt hier oder so. Wobei, das sollte ja hier eigentlich nicht passieren. Dafür ist der Dungeon zu einfach. die fallen um mich nix ich kann hier sogar einstellen dass ich Itemjagd betreibe betreibe das wäre noch eine möglichkeit ja damit ich nehme alle mit die ich kriegen kann natürlich und danach gehen wir dann zu lavados ja, ich habe nur noch 14, It 14 Items -Lots. ich lasse das. Sein. ich nehme die items mit die ich unterwegs finde der rest ist dann weg ich glaube kaum, dass wir hier schon eine Entwicklungsdiode finde. Ja, klar, mal eben 250 Schaden auf das arme Nidoran reinklatschen. Ist voll fair. Ihr macht es schon. Ach, come on. Ich muss gucken, wann ich die Attacke... Aber ah, mal. Äh, ich stelle trotzdem dass ich Itemjagd mache, weil... Geld. Hauptsächlich Geld. Das nimmt ja immer mit. Ich weiß nicht, ob wir hier Belebersamen finden überhaupt. Ich glaube nicht, aber Geld ist eigentlich das Wichtigste jetzt gerade. Ich weiß gar nicht, äh, ob das light teiler war. Guck mal kurz... Knogger. Mystery Dungeon. Äh, weil die haben alternative Attacken hier drin teilweise. das ist vom offiziellen Kanal, das ist anderes. Ja, ich meinte Knogger Mystery Dungeon. Danke. Hier, die Ex. Ich will nur kurz gucken wegen dem Attacken Moveset, was der so wo bekommt. Wow, wow, da kommt ein Boss, den nehmen wir mit. Natürlich nehmen wir den Boss mit, hallo? Ja, okay, der Boss ist entsprechend des Dungeons. Okay. Hier hätte ich jetzt Pokémon mitnehmen können, die ich leveln will, aber ich habe eigentlich nichts zum Leveln. Level Attacken. Fruststampfer, Notsituation. Ist es Notsituation gewesen? Nicht, dass ich wüsste. Notsituation macht doch mehr Schaden, je schwächer ich bin. Ah, ne, die KP des Ziels mit der KP des Anwenders gleichgesetzt. Level 49. Doch, nun Situation. Alles klar. Ja, dann haben wir noch ein bisschen was zu tun, bevor ich überhaupt die Chance habe, an Rayquaza so ranzukommen. Ach du Scheiße. Ah ja, Gold ist ja immer verreckt bis jetzt. Level 15, ey, Leute, wir haben es voll im Griff. Habe ich dann Level 50 erreicht privat? Soweit war ich doch nicht. What the fuck. Ich weiß, ich war ein bisschen höher mit dem Level, weil ich habe mehr gegrindet damals, damit es einfacher ist danach. Und ich habe mehr Rettungsmissionen gemacht, ich war auf einem höheren Rang schon, bevor ich überhaupt die Story abgeschlossen habe. Weil ich kenne die Story ja, die habe ich schon mehr als einmal gespielt, ich habe sie auch schon let's played. Und deswegen habe ich dann irgendwann gefunden, ja, ich bin jetzt Vollray quasi, ich will jetzt grinden, ein bisschen leveln und... Ja, und dann war halt alles noch einfacher. Und das habe ich jetzt hier im Let's Play nicht sogar extrem gemacht, weil ich die Herausforderung wollte. Aber Rayquaza war dann trotzdem sehr einfach, weil ich dann doch ein bisschen hoch war mit Level 40 fast. doch Also von daher... Mein Magen ist bald leer, sehe ich. Und Voltenso kommt wieder mit. Klar, komm mit. Ich hoffe, du hast. Ah, ich habe eh schon äh, Blitzabsorber. Oh, geil, ein Goldband. Ich hätte mir merken müssen, wie viele Ebenen den Donnerberg hat. Ja, und es gibt einen Grund, wieso ich zuerst die drei Vogel-Pokémon benutze. Und zwar haben die keine Mega-Entwicklung. <lacht> Wie ihr gerade gesehen habt, das Brutalander vorhin hat sich ja... oder gerade. Ja, ist ein ZR. Äh, das Brutalander hat sich ja auch Mega-Entwickelt und das ist eben das Problem. Die Mega-Entwicklung. Wie ihr denken könnt, wenn ein Legendary eine Mega hat, dann muss die ja in das Spiel rein. Außer ein Schwertschild, weil Schwertschild keine Megas hat dafür Dynamax. Und ja, von mir aus macht Dynamax. Ich hoffe, dass wenn es ein viertes Mystery Dungeon gibt, dass es keine Dynamax gibt. Sollte eigentlich nicht, weil... Technisch gesehen sagt die Lore oder das Dynamax-Phänomen, dass es spezielle Strahlung in Galar ist. Also sollte es außerhalb von Galar gar keine Dynamax-Möglichkeiten geben... Außer, sie haben die Möglichkeit, das irgendwie speziell herzustellen. Die habe ich alle schon. Ja, komm mit, von mir aus. Dann komm eben nicht mit. Bis im Nachteil. Und die Mega-Entwicklung war ja einfach ein Stein. Das war halbwegs legitim. Man hat diesen Stein. Man konnte mit diesem Stein die, an die alten Kräfte wecken. Und alle Pokémon konnten Dynamax, äh, konnten Mega-Entwicklungen durchführen. Das war okay. Dynamax sagt halt ganz spezifisch, dass die Mechanik oder die Energie, die dafür gebraucht wird, in Galar existiert. Deswegen macht es auch nur Sinn, dass das Ding nur, nur in Galar rum ist. Und ich weiß, viele finden wieder... Ja, Mega Broken, unbalanced. Es ist Assi. Es kann Assi sein, aber die besten Pokémon haben keine Dynamax. Klar, wir haben jetzt äh, Dracapult. Äh, Katapultra. dran. Äh, das jetzt tatsächlich eine gute Dynamax-Version hat. Und dieser komische Hochhaus-Typ da, der... Drache, ich weiß nicht, wie er heißt. Äh... Die zwei haben tatsächlich sehr gute Dynamax-Formen, aber sonst. haben mich die Dynamax gar nicht so gezeugt. Ey, wir müssen Haha! mal einen Samen an. Ich habe ja alles hier Ich dachte gerade, sie hat äh, Ich mach den mal für den. Nein, nein. Werfen. Ja, das ist... Alle hauen einmal drauf, jetzt bin ich hier dran. Jetzt geht's dann wieder ziemlich schnell lange. Ja, nee, aber eben die Dynamax. Ich finde, die Form ist okay. Auch da gibt's wieder richtig dumme Sachen halt, wie immer. Und... Ja, ich weiß nicht. Äh, Schwertschild macht mir Spaß, ich find's cool. Dynamax ist halt auch, es ist eine coole Mechanik, beide Spieler können sie einsetzen, ohne dass sie irgendwas grinden müssen. Das war ja beim Mega halt so, du musst diese Steine haben. Und das heißt halt, nur die, die sich wirklich die Mühe gegeben haben, Steine zu suchen, konnten spezielle Pokémon spielen. Oder halt, du hast hier ein Legendary rübergeholt von Omega Alpha, beziehungsweise das Item, weil Legendaries darfst du ja nur, also, nur aus der aktuellen Generation spielen, irgendwie. Äh, ja, aber sonst... Mega war cool. Ich habe mein Mega Bibo gespielt, ich habe Mega Simsalar gespielt und das war's dann auch schon. Der ist gleich tot. Oder? Das kann ich noch langsamer werden. <lacht> okay, aber sein Lichtschild hält echt die ein bisschen die Defense ab. Schlecht. Okay, und jetzt muss ich äh, einen Top-Ether nehmen. Achso, das war's. Okay. Dann muss ich doch keinen Top-Bator nehmen. Ja, Peter, der Kampf hat Zapdos deutlich gemacht, wie mutig Team Starblast ist. Du hast jetzt Zugang zum Camp Legendäre Insel und Zapdos ist deinem Team beigetreten. Wow, das Pokémon verfügt auch noch über das talent ap Heilkraft. Möchtest du Zapdos einen Spitznamen geben? Nein. Tamirflex, nein. Ich hab dich schon. Ciao. Gib mir Geld. Skorgler habe ich tatsächlich nicht. Ja, Skorgler darf ins Team. Und ich schreibe den gar noch ein. Skorgler. Nein. Es ist einfach nur eine Liste, wo ich von A bis Z durchgeschrieben habe. Skorgler möchte teilnehmen. Ja, weil ich brauche ja noch ein Skogro. Ich muss nur gucken, wie sich der entwickelt. Voltenzo habe ich. Also nein. Ciao. Aber du hast mir echt geholfen. Danke. Ja, Voltenzo. Hm. Nein. Aber geht Geld? Am nächsten Morgen. Hey, wir haben Zapdos. Voll geil. Ich kann jetzt Zapdos spielen. Und das werde ich auch machen, weil Gewaldro... Ich habe doch extra noch einen, äh, einen Mega-Samen mitgenommen. Ich Depp. Ich vergessen. Sorry, Gewaltrom. Ich wollte den so, ab Ebene 6 oder so mal da... Äh, Giga... Mega-Formen. Mein Gott, jetzt habe ich schon mehr Gigas. Ein besonderes Geschenk. Für deine er Ah. Ja. Cool. mache ich dann mal. Verlassene Insel. Oh, das ist ein B-Ranking. Aber das sollte eigentlich im Postfach bleiben. Eigentlich. Ich gucke hier, ob es was Cooles gibt. Einfach sicherheitshalber. Okay, sonst sind die Belohnungen nicht so genial, aber die Sternmissionen, die sind brutal gut. Das ist, äh, du hast 1, 2 und 3 Stern sind die höchsten Rankings, die es gibt. Ich heb ab, damit ich einen Sinelbeere kriege. Oh, ich habe sogar vorausgesagt. <lacht> uh, nee, also, ich gehe jetzt zu Arctus. Aber wir gehen zu Arctus. Ich werde jetzt ein bisschen cock, ich merke es, aber ist egal. Ähm, wir kriegen das hin, hallo? Nein, nein, du bleibst da. Du darfst weg und eine von euch brauche ich auch nicht. Die Frage ist mal, ich glaube, ich räume mal kurz mein Inventar auf. Das heißt, ich schmeiße einfach mal alles rein. Weil jetzt kann ich gut Geld verdienen damit. Jetzt muss ich kurz überlegen. Die zwei brauche ich. Scanner ist eigentlich gut. Das heißt, ich werde weniger getroffen. Ne? Aber keine AP einzusetzen ist auch gut. Je nachdem. Ich erhöhe den Ausweichswert, das ist recht stabil. Okay. Dann elf Top-Ether brauche ich nicht. Ich gehe mal 6 verkaufen, dass ich 5 habe. Cinelbeeren verkaufe ich 9. Die brauche ich auch alle nicht. Da kann ich alle verkaufen. Da, okay, ich habe nur noch zwei Platz. So, das gibt es viel Geld. Ich würde mich äh, mich würd kurz interessieren, wie viel eine Geode bringt. Das gucke ich nachher kurz. 6000. God damn, geil. So, eine Geode. Ich nehme die kurz mal mit und guck mal, was die Verkaufswert hat. Abholen. Es sind einfach nur aus Interesse kurz. Ich verkaufe die nicht eigentlich. 10000. Nein, äh, ich verkaufe sie nicht. 100. Ach, ist das süß. Die hatte gar keinen Wert. Kostet nur 1000. Stimmt, die kostet ja 1000. Äh. Kann man brauchen? Habe ich gehört? Nein. Ah, wir haben 17.000. Voll gut. Aber wir kommen vorwärts jetzt. Hallo, Kangama. Ich würde gern lagern, was ich gerade gekauft habe. Mehr gekauft, dass ich verkaufen werde. Ah, ist okay. Ich hol ab. Das alles. Von den neuen Stück. Die Linkboxen alle. Den Rest kann ich brauchen. Die Tickets behalte ich und die ganzen Attacken können weg. Alle. So. Das alles verkaufen. Gib nochmal 6.500. Also wir haben jetzt gut Cash gemacht damit. Sonst will ich nichts kaufen bei dem heute. Vielleicht bei dem noch. Das hat Trugschlag. Stark, aber kann ich hitten, gell? dann ein Gegner durch diese Attacke kampfunfähig, ist, ist es wahrscheinlicher, dass er sich dem Anwender anschließt. Ach, die. Ah, die haben so eine Attacke drin jetzt. Ach, das ist gemein. Gewaldrohr Kreuzschere lernen. Bibor kann Kreuzschere auch lernen. Also Gewaldruck behält die Attacken. Bei Bibor würde es noch Sinn machen, statt Raserei. Aber die Frage ist, wann nehme ich Bibor je mit? Eigentlich ist er stark. Level 42 ist echt hoch. Seine Werte sind einfach nicht so gut, weil ich die gepusht habe mit... Absol kann... Kreuz... Äh, die, die Kreuzschere lernen. Hab soll Kreuzschere lernen. Ich kenne Schlitzer, äh, Schlitzer ist eine gute Basic Attack, ich behalte das so, wie es ist, fertig. Trugschlag wäre halt echt genial gewesen, aber ich kriege das auch so hin. Will ich noch zwei Gebiete? Ich kaufe noch zwei Gebiete, gut. Ja, ab und zu muss das Shopping sein, manchmal mache ich das einfach. Ich habe zwar manchmal schon gesagt, ich mache es zwischen den Folgen, aber ich habe es jetzt zwischen den Folgen nicht gemacht. Die Rätselkammern, die nehme ich noch nicht, weil ich noch nicht auf Icognitor Jagd gehe. Das wird eh nochmal ein ganz anderes Niveau haben. Das zweite legendäre ist also jetzt Lavados, was wir holen. Ich gehe einfach mal eine Story-Reihenfolge nach. Das heißt, wir gehen jetzt zu Lavados und dazu nehme ich Zapdos mit. Gewalldruck kann mir bei Arctos, äh, bei Lavados halt nicht helfen, wegen dem äh, Pflanzentyp. Da ist er brutal im Nachteil. 15 Ebenen. Da ganz hinten. das. Ich meine, Electric hat 56, 65. Der hat einfach mal viel mehr und gute Attacken drauf. Tut mir leid. Dann entnehmen wir Items. Die drei Bänder. Davon je drei. Alle Teambeleber-Obs von mir aus. Und ein flieh ob Keines davon hat eine mega Entwicklung. Absol hat eine mega Entwicklung. Stimmt! Ich vergesse die immer. Ich habe die nie gespielt. Ich wollte die immer spielen, die sieht so geil aus, aber ich habe die nie gespielt. Ich habe immer Bibor gespielt, weil Bibor war echt brutal das Mega. Das war echt so. Bibors Mega-Entwicklung war brutal. Das war, glaube ich, eines meiner Lieblings-Megas. Ja, das snipft einfach mal eben den ganzen Raum weg, einfach mal so. Weil er Lust hat. Kraftbandana, du kriegst mehr Angriff. Absol heilt sich mehr. Und Zapdos weicht mehr aus. E3, ja, das kriege ich schnell hin. Danach zwölf Ebenen. Äh, Zapdos wird echt oft rumteleportiert. Ja, ich schreibe bei einem Stream Handy schnell kurz. Äh, aber ich kann ein Handy weiterspielen. So. Nein, das war die falsche. Ich kann nur mit links spielen, nicht mit rechts, verdammt. Dann mach irgendwas. So. Magbi, das stirbt jetzt auch. Alles stirbt. Aber oh, ich hätte jetzt einen Wirbel erwartet, habe ich gesagt. Das ist einfach fett, das ist auch wieder so ein 3-3er-Feld. Ja, Magpie, komm mit. Brauche ich nicht nachträglich, aber komm mit. Ah, wir haben jetzt Gewalt und nicht der uns die Items splittet, wie wir sie brauchen. Ja, ich, ich spiele mal das Zappt, das ein bisschen, das sieht echt cool aus, nämlich. Und da kann über Lava fliegen, das ist. euer brennt, wenn er über Lava fliegt. Ups. Das sollten ich vielleicht nicht machen. So kann er das Feuer ein bisschen ausheilen. Was machst du da? Komm her. Das gehen alle wieder durch. So. Ja, so spielt sich Zapdos. Und das ist einfach riesiges viel. ich meine, stelle Feuer Feuerjogs im Dungeon, so, ja, ich brauche Hilfe. Und dann kommt so, ja, hallo. Ich töte all deine Gegner auf einmal. Hi. <lacht> ich finde es voll geil, das die Viecher zu so spielen. Auch Onyx ist ja so schlimm, aber die drei Vögel, eigentlich alle Legendary sind so groß. Das ist echt krass. Ach, Raiquaza sieht so geil aus im Dungeon. Ich geh Ah ja, guck mal, die Kamera. Sie geht einfach hoch und muss wieder runter. Und der Pause ist halt einfach die Gegner. Das ist, das hat Platz gemacht, ist eigentlich ein Port. Und wenn die drei legendären Vögel zusammenspielen, das habe ich gemacht. Ich war bei Groden mit Arctos Zapdos und Lavados zusammen. Ich frage mich, wieso. Zapdos hat absolut nichts zu tun da unten. Aber es sieht geil aus. Ne, das war nicht bei Grodon, ich habe eine andere Mission gemacht. Aber ja, auf jeden Fall. Die drei legendären Vögel zusammen sehen so dumm aus. Komm, jetzt komm mit. Ich dachte, ja, das kann man sich beide anschließen, das wäre so dumm gewesen. Trugschlag wäre halt. Ich bin gerade überlegen, Trugschlag, der ja dafür sorgt, dass das Pokémon sich eher anschließt, wenn es gehauen wird damit. Wenn ich das theoretisch auf ein Pokémon setze, das ich sonst nicht brauche und das nur mitnehme für Trugschlag. Wenn ich Dex Farming betreibe. Dann könnte ich theoretisch Tragos Ed Knorger mitnehmen für die Harmonie. Nice. Dann hätte Knorger die Harmonie und der andere dann Trugschlag. Das wäre theoretisch eine Option. Übrigens wird äh, Lava das ein bisschen mehr kämpfen, außer mit Steinwurf kann ich ihn äh, verlangsamen, weil ich habe keine äh, Treffpunkt-Items mehr wie Taubsamen und so. Außer ich finde jetzt noch was, das wäre natürlich cool. Aber ich habe wirklich keine mehr, ich hatte nur so wenig allgemein. Nicht sie laufen jetzt dem hinterher, weil er will, okay. Oh, mein Elgato hängt sich schon auf mit der Zeit. Ich muss mal kurz gucken. Eine Stunde 53. Okay. Das um halb 15 ist zwei Stunden. Das ist okay, damit kann ich lesen. Das heißt, ich höre um fünf etwa auf. Nice. Wie gesagt, das ist nur ein Teststream. Ich werde den hochladen. Äh, auf live wieder, wie immer wie ich es mache. Und dann ein bisschen schneiden für Folgen. Aber ich brauche eigentlich. Eigentlich wollte ich einfach testen. Ich habe gesagt, ich werde. Äh, ich werde. Entschuldigung. Das Problem ist, äh, ich habe die Folgen noch nicht fertig hochgeladen. Ja, komm mit. Ich habe die Folge noch nicht fertig hochgeladen. Ich bin aktuell im Video, glaube ich, dabei, dass ich Zaplus zum ersten Mal besiege. Aber ich wollte testen, ob das wirklich funktioniert beim Stream. Das war mir wichtig. Ich werde nebenbei Black Ops noch hochladen. Black Ops 3. Diese Folge hier wird nicht um 16 Uhr erscheinen wahrscheinlich, sondern anders, weil Mystery Dungeon Farming unabhängig ist dann. Denke ich. Ich glaube, ich werde es so machen, ja. Wir haben es gleich. Was für euch halt einfach heißt, ist, wenn ihr das jetzt auf Zuckerpuppe Live schaut, dann habt ihr Spoiler drin. Ansonsten würde ich die Folgen eh erst hochladen, wenn die Folgen auf YouTube erschienen sind. Das wäre einfach wichtig zum Wissen. Weil ich bin wirklich weit voraus. Ob ich wollte nicht schon wieder... Ich habe schon zwei Folgen SAO, die noch auf dem PC rumliegen. Die ich absolut nicht beendet habe. Nichts, weil der Stream zweimal geschmiert ist. Und ich wollte jetzt einfach testen, ob ich jetzt hier durchziehen kann. Ich streame jetzt seit zwei Stunden und es läuft. Weil ich den PC ein bisschen runterdrücke. Er gibt immer Vollgas. Oder auf der alten Einstellung hat er Vollgas gegeben. Jetzt ist er relativ ruhig. Die Lüfter laufen gut. Also erhitzt gut. Ich merke es auch, es wird heiß hier drin. Aber ich denke, wenn ich hier nachher ein bisschen eine Pause gönne, geht das super. Ich werde einfach nicht sechs Stunden am Stück streamen können oder so. Das Problem ist, eine Aufnahme ist halt das eine, aber ich bin jetzt halt nur am streamen. Ich nehme die Folge nicht nebenbei noch auf. Das heißt, ich werde dann aus dem äh, aus dem Stream werde ich die Folge runterladen und dann schneiden. Wenn ich jetzt auf Record drücke, weiß ich nicht, was passiert, weil er dann doppelt verarbeitet. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das gesund ist. Geil. Nach zwei Ebenen, dann haben wir es. Ich könnte es jetzt ausprobieren, theoretisch. Noch eine halbe Stunde aufnehmen am Schluss. Einfach mal, dass ich die Folge nicht nutze, aber einfach zum Gucken, ob es überlebt. Ich glaube, ich riskiere das mal. Eben wie gesagt, wenn der Stream jetzt schmiert, dann tut es mir leid, dann ist es wie das folgende Ende. Und die Folgen werden dann geschnitten rauskommen, ich probiere das mal aus. Ich bin dann einfach die Folge mal auf 0,0, weil die nachher gelöscht wird. Und jetzt nehme ich auf. Ich habe jetzt noch eine gute halbe Stunde, um aufzunehmen. Der Timer ist eh schon komplett stehen geblieben. Der kommt absolut nicht klar damit, was gerade abgeht. Der ist mir vorhin auf eine Stunde 57 festgefroren, also vor... Autsch. Warte mal, wie hat er es auf 1,57 geschafft? Ey, bei 0,57, sorry. Vor einer Stunde ist der mir festgefroren. Ich will jetzt einfach mal gucken, was passiert. Ich hoffe, er schmiert mir nicht mitten im Lav Lavados-Kampf ab. Sonst muss ich das dann noch ganz kurz ohne Aufnahme machen. Das wird mich ankacken. Fuck, wir können die Truhe nicht mitnehmen. Äh, Absol, wo bist du? Da drüben. Ich brauche diese Truhe. Die sind wichtig. Also schmeißen wir. Ich schmeiß dir immer zu. Ach, verpiss dich. Schlimmster Tag, Herr Furienschlag. Wie kannst du nur? So. Ich brauche nur noch die Treppe und dann haben wir den Bosskampf. Und nochmal ein Arcani, das ist cool. Ich kann keine Weiten. Ich weiß, dass ich Magbi nicht brauche. Und Arcani ist cool. Ich werde keine zwei Arcani brauchen, aber... Arcani ist cool. Und wir gehen zum Boss. Halt. Das ist der Gipfel des Feuerbergs. Es kann nur einen Grund dafür geben, dass ihr den Weg auf euch genommen habt. Selber Animation? Ja, selber Animation. Ihr seid hier, um mich herauszufordern. So soll es sein. Ich bin Lava, das die Verkörperung des Feuers. Ich werde mich nicht mehr zurückhalten. Habt ihr den nötigen Schneid, um mich zu besiegen? Dann beweist es. Natürlich. Ich bin ja cool. Äh, ja. <lacht> Hi, Lavados. Das ist das Einzige, was du sinnvoll einsetzen kannst jetzt in diesem Kampf. Also leck mich. Absol getraut sich nicht nach vorne, aber ich will Absol vorne haben und nicht Arcani eigentlich. Ach, da irgendwo steht noch ein Schneckmark rum. Ja, der Absol wird wiederbelebt. Und Tragosso auch, natürlich. Ah, das war ein, weit, so. Wird langsam. Jawohl. Ah, oh, scheiße, das ist schon wieder schnell. Der, der heilt sich einiges schneller als Zapdos. Der hat das... Scheiße. Doof. Das konnte ich schon langsam machen. Ja, genau wegen der Steinkante wollte ich dann eigentlich vorne haben. Glut ist halt einfach, es macht nur 13 Schaden, aber 2x13 jede Runde. Und wir sind jetzt bei Runde 5. Wir sind das 26 mal 15 auch schon 125 Schaden. Wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht viel, aber es ist was. Und Donnerzahn gegen Flug ist auch nice. Oh. Es ist klar, war das noch paralysiert. Das ist ja richtig übel. Habe ich noch AP auf meinen Steinwurf? Das wäre vielleicht noch wichtig. Oder vielleicht auch nicht. Mal schauen. Ja, nicht wichtig. Alles klar. Müsste mitzählen, ich habe gar keine Ahnung, ob ich noch Stein kann äh Steinwurf einsetzen könnte. Wobei die Meldung habe ich nicht bekommen, dass ich keine AP mehr habe. Also. ja, bitte, der Kampf hat Lavados das deutlich gemacht, wie mutig Team Starblast ist. Lava das Level 50 schließt sich an. Wow, das Pokémon verfügt auch noch über das Talent AP Heilkraft. Nein, Lava das kriegt keinen Spitznamen. Da müsste ich mal die ex reinschmeißen, dass die vielleicht die bessere Fähigkeit kriegen. Wenn ich die schon spiele. Nein, Magby kommt nicht mit. Schneckmark kommt mit. Ja. Notiz. Wo ist meine Notiz? Da ist meine Notiz. Schneckmark. Schneck. knick Schneck. Mag. Ja. Auch kein Spitzname. Arcani, ja! Unbedingt! Heißt, ich muss eine Fukano wegwerfen. Fuck. Nein, kein Spitzname. Ja! Notizblatt! Wieso lege ich das so dumm da hinten hin? Hab ich habe gesch geschrieben. Ibitak möchte mitkommen. Ja, Ibitak darf mitkommen. H, I, habe ich noch gar keins. Dann ist jetzt Ibitak mein erstes Pokémon mit I. Und dich muss ich leider verabschieden, weil ich dich schon habe. Ja, für 200 ist okay. Gib ein bisschen Geld noch. Danke, dass du mich zu Tangela gebracht hast. Kein Problem. Ey, wir kommen voran. Also die einzige Mission. Okay. Knoka ist echt cool, wenn er pennt. Ich mag das. Hallo Adi. Pelipper? Bro. Kelünk. Kann ich jetzt eine Mission annehmen? Okay, da hat mir die Mission von gestern doch gelöscht, so wie es aussieht. Fug. Wobei, nee, ich hatte den schon drin. Ach, S-Rang habe ich jetzt zwei Stück, scheiße. Ich habe nur einen Platz. Okay, dann lösche ich halt noch mehr Stahlberg-Missionen, die keiner braucht. So, und jetzt muss ich die Mission machen, bei denen ich viel habe. Ein bisschen mal Platz machen und EP bekommen. So, snobili card ich will mal wieder mein Geld abheben, weil ich jeden Tag gerne mein ganzes Geld rumtrage. Cool, danke für den Belebesamm. Bevor ich den wieder zurücklege, den, das ganze Geld. Und weil ich auf Side-Mission gehe, gucke ich zuerst mal, welchen Dungeon ich besuche, bevor ich überhaupt irgendwas damit mache. Nix dabei. Bei dir wahrscheinlich auch nicht heute. Nein. Ich glaube halt, ich krieg beim Grünen Keklion alles sonst. Ich zahle wieder alles ein. Das heißt, eigentlich kann, ich... also das ist erledigt. Das ist erledigt. Ich brauche eigentlich nur Griffel und Griffel braucht halt die äh, Geoden. Ja, das ist das Problem, die Geoden. Aber wir sind hier, um Pokémon zu schmeißen. Sortieren wir mal nach Spitznamen. Denn ich habe ein Fukano, das nicht mehr gebraucht wird. Du hast... Ist ja beide gleich, fuck. Dann ist es egal, welches ich schmeiße, wenigstens. Sorry, ciao. Dann Quirtl wird als nächstes gekickt. K-L-M-N-P o P. -Q. Ja, das, das niedrigere geht, Entschuldigung. Ja. Sprite von Magma sieht so dumm aus. Und das dritte ist ein Warblue. Ich habe es extra gelevelt und jetzt brauche ich es einfach nicht mehr. Voll dumm. Ciao. Ja. So, jetzt überprüfe ich das mal ganz kurz noch. Ich sortiere nach Nummer und gucke kurz, ob ich was doppelt habe und wenn ja, ob das okay ist. Oder ob ich irgendeinen mitnehmen muss. Das heißt, alle, die doppelt sind und sich entwickeln wollen, dass die nur Entwicklungsgeoden brauchen. Ja, der braucht zwei. Skorgler braucht auch zwei, verdammt. Ja, Kaifen muss ich noch mal eins holen. Muss ich sogar noch eins holen, sogar. Wow. Und Schnäppke braucht eigentlich auch Geoden, aber das überprüfe ich mal kurz, ob beide Entwicklungen mit Geoden entstehen. Bin mir gar, gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Wo ist er? Okay, eigentlich ist es mit Level. Ach so. Das heißt, ich muss ein Schnäppke auf Level 42 bringen. Interessant. Das heißt, ich notiere mir kurz, dass ich ein Schnäppke leveln muss. Das heißt, ein Schnäppke kommt mit Level 42. Ja, das war's. Weil bei, mir, äh, bei Duflor ist es halt so, dass beide Entwicklungsrichtungen äh, Steine brauchen. Einmal Sonnenstein, einmal Blattstein. Aber halt beides durch Entwicklungsgeoden ausgelöst werden in dieser Generation, also in diesem Spiel. So, äh, ich will nicht in den Frostwald. Das Problem ist, da gibt es die meisten Missionen, außer ich gehe in Stillklamm und Stillklamm. War ziemlich lame am Anfang, ne? Ich bin gerade überlegen, welches, welcher Dungeon das war. Das war vor Zapdos noch. Das heißt... Äh, Zapdos brauche ich definitiv nicht. Ich brauche ein Schnäppchen. Zwar nämlich, dass es vier attacken kann. Und... Gewaldro zum Leveln. Wobei hier nicht wirklich gelevelt wird. Das heißt, ich sortiere mal nach Level und nehme die Schwächeren mit. Damit die ein bisschen einen Boost kriegen. <lacht> Wobei, ich habe herausgefunden, dass äh, wenn ich in den Dungeon gehe und EP kriege, kriegen Pokémon, die auf der Bank liegen, auch EP. Einfach ein bisschen weniger. Ich kann euch das sogar beweisen. Ich nehme jetzt mit Absol. Absol kommt mit, weil stark Drachel Level 31, hat 824 EP. Ich notiere mir das mal eben, damit ich euch das beweisen kann. Ich habe es schon mal gemacht mit einem Minun. Ich sortiere nach Level, damit ich euch das wirklich zeigen kann. Ich notiere das Schwächste. Das Zweitschwächste, weil du kommst Das Schwächste, du kommst mit. 17. Und hat 1154 zum Entwickeln. Beide. Okay. Ist legit. Dann nehme ich Schneppke mit, weil der noch gelevelt werden muss. Und Absol, weil der das niedrigste von meinem Team hat. Und Absol muss unbedingt mit bei Arctos. Wobei muss er das unbedingt? Eigentlich nicht. Ich will, das er mitgeht. Da muss zu Arctus gehen. Ich brauche ein paar Items, wenn ich äh, Missionen habe. Vielleicht kriege ich noch coole Pokémon unterwegs. Dann kriegen die kleine Äpfel. Das klingt falsch. Jeweils drei davon. Die beiden mitnehmen. Und jeweils einen davon mal. Passt. Ach, eine Einladung. Natürlich eine Einladung. Nehmen wir auch noch zwei mit. Und los geht's. Ja eben, Level 17, 1154 EP für beide. Eines nehme ich ja mit jetzt, das ist klar. Das heißt, Minimum eines wird ja einen höheren Wert bekommen. Das macht ja auch Sinn. Aber es werden beide den höheren Wert erreichen. Das ist das Coole dran. Nein, falsche. Okay, Schnepp trainiert hier auch nicht wirklich, leider. Aber ich mache hier die fünf Missionen kurz. Dann kriege ich ein bisschen Platz im... 2, 4, 5, 6, 7. Theoretisch müsste ich nicht mal Absol mitnehmen. Eigentlich hätte ich drei schwächere mitnehmen können, wirklich. Das wäre vielleicht sinnvoller gewesen, aber ist okay. Ich meine, Schnäppke ist ja... Schnäppke wird ein bisschen gelevelt. Ich jag Schnäppke nachher, wenn ich die Aufnahme beendet habe. Äh, noch kurz durch... Das Makuhita-Doge. Oder vielleicht nachher kurz, nach dieser... nach diesem Dungeon. Hallo Fernontor, yeah! Ja, nach diesem Dungeon jage ich den kurz. Ich glaube, zwei Dungeons kriege ich noch hin in dieser Folge. Also in dieser Aufnahme. Es ist Viertel vor fünf, ich muss um fünf etwa fertig machen. Super Schneppke. Boom. Das Problem ist halt dementsprechend, ist auch Tauros nicht wirklich stark, wenn ich jetzt vergleiche mit dem Drachenort, wo ich habe sogar ein Pudox gemacht. Ich folge. Ach leck mich. Bei mein Pudox ist einiges stärker als Level 11. Ja, ich meine, der Dungeon ist Level 11 und mein Schwächstes ist 17. Ja, Tediosa, eines meiner Lieblings-Pokémon tatsächlich. Ich habe sehr komische Lieblings-Pokémon. Ich finde Ursaring voll cool, ich finde Jan mega voll cool. Bibor finde ich mega nice. <lacht> ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, aber das zeige ich während dem Let's Play. Merke ich gerade. Aber ja, sehr komische Pokémon. 50 Damage, das ist ja nix. Komm to mir. Ach leck mich. So ein Wettrennen während zuerst tötet ist das. Mit so ungenauen Attacken. Ey. Das hat ihn nur überzeugt, weil ich in den Weg gestanden bin. Mein Teampartner. Theoretisch muss ich halt wirklich äh, Flee farmen und wenn ich dann äh, Dex Feeling betreibe und ich habe so viele Pokémon dabei, wie ich kann, und ich brauche alle, die ich dabei habe, dann kann ich mit dem Fleerob den Dungeon vorzeitig verlassen und muss kein Risiko eingehen, dass die verrecken. Ich habe das Gefühl, das ist das Beste, um die zu farmen. Das ist ja ein Quapuzzi. Quapsel hat dann auch zwei Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Ne? Äh, Quapsel. Ja, Quapuzzi, Entschuldigung. Ich verwechsel die zwei tatsächlich immer, Quapsel und Quapuzzi. Ich hätte... Quapuzzi klingt halt so niedlicher als Quapsel Und... Deswegen denke ich immer, dass das kleinere Quapuzzi ist. Ja, auf jeden Fall, Quaps Quipsel, Quapuzzi hat zwei weitere Entwicklungen. Die gehen einmal mit Wasserstein und einmal mit... Äh... Kingstein. Äh, Schneppke gemacht, du das Mama. Okay, Taurus ist nicht ganz hinten. Taurus ist ganz hinten, was soll das? Wenn das jetzt die Ebene ist, wo Tauros hin muss. Und der ist in Panik. Wie soll ich den dahin bringen? Danke. Okay, die neue Mechanik. Puh. Das wusste ich nicht, dass es geht. Ich dachte nur, es, wahrscheinlich haben sie es eingebaut, genau deswegen. Weil das ging bisher nicht. Nicht, dass ich wüsste auf jeden Fall. Macht ihr das? Ich muss dafür sorgen, dass der nicht auch noch meinen Taurus in Panik versetzt. So, können wir jetzt bitte dahin? Danke. Ah. Okay, bis jetzt macht mein Pizza das tatsächlich mit. Das finde ich cool. Ja, wir gehen weiter. Oh, ich habe keine Nerven für das Spiel. Ja, Hornlyu ist so alleine, buhu. 6 und 7. Hallo, Hornlyu. Die Schnäppchen grenzt auch so grinstempel, das, das sieht so geil aus. Ich glaube, mit Schnäppkes Fresse könnte man ein Horrorspiel machen und das wird echt funktionieren. Steinkante ist echt so ungenau, ich muss die mal boosten. Ja, komm doch her mit deinem Doppelteam. Steinkante ist echt ungenau. Steinkante ist scheiße ungenau. Wir sind gleich, genau. Der ist ein bisschen weniger. Der ist einfach 80. Ich glaube, es ist 80, 90 und 95. Ja, wenn es drauf ankommt, dann triffst du. Ja, komm mit. Der kommt nicht mit? Ah, Pudox kommt auch nicht mit, genau. Pudox war das. Ich habe gerade überlegt, welches Pokémon ich noch habe, was nicht mitkommt. Irgendeins war es noch. Pudox! Keiner will Pudox haben jetzt. Ich meine, mein, mein Pudox ist echt stark, das ich habe. Das ist voll cool. Ich kann da wirklich mit den Leveln, je nachdem, Teams zusammenstellen, die besser passen. dass ich halt einfach zum Beispiel in den Kyogre Dungeon Ach scheiße Tediosa, ich komme ah. Dass ich halt dann sage, ich nehme zum Beispiel zum Kyogre Dungeon runter, äh, Zapdos, Gewaldro und nochmal ein Elektro-Pokémon oder Pflanzen-Pokémon. Eines, was, ist, was halt hohes Level hat und stark ist dabei. Electek zum Beispiel wäre eine Idee. Okay, wir haben alle Aufträge erledigt. Ah ja, ich habe ja Hunger. Ups. Drei pro Magen. Das ist neu. Ich dachte, das ist eins pro Magen. Das war jetzt absolut nicht nötig, dass ich den gegessen habe. Kleiner Gelenk gereicht. Ich muss hier nur so noch kurz die Treppe finden, dann bin ich weg. Da ist die Treppe. Ja, wir gehen raus. Ja, wir gehen raus. Okay, für einen kleineren Dungeon reicht es locker noch. Ich muss erst um halb sechs los. Ich will einfach vorher noch ein bisschen Zeit haben für mich. Also, um äh, vorzubereiten und so. Also, Pudogs brauche ich nicht. Pudox habe ich. Teddy Ursa brauche ich. Einzutragen? Nein. Quapsel, das ist nach P, da ist P. Quapsel. Quapu. Toll kann ich schreiben. Ja. Kuapuzi Popuzu. Nein. Da haben wir Quapuzi. Und da haben wir Quapo. Für mir ist eigentlich egal. Hauptsache, die zwei kurz markieren, dass ich sie noch nicht habe. Und bei Quapsel dreimal. Das heißt, ich überprüfe den noch kurz. Äh, ja, bitte mitkommen. Kurz notieren. Ich muss den einfach kurz überprüfen, wann der sich entwickelt mehr nicht. Ja, ich habe hier extra einen Block rumliegen dafür, wo eigentlich nichts draufsteht. Da steht wirklich nichts drauf. Ha. Außer meine Notizen zu Mystery Dungeon jetzt. Intensivtickets, geil. Kann ich brauchen. Kann ich wirklich brauchen. Ja, auch die kleinen Epi kommen hoch. Also es gibt genug Epi dafür. Ich sag 12.500 bis zum nächsten Rang. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. So von der Schätzung her, wie es aussieht von den EP. Hätte ich jetzt gesagt, persönlich. Am nächsten Morgen. Und nächstes Mal gehen wir dann zu Arctus noch. Ich werde in der Zwischenzeit ein paar Nebenmissionen machen. nichts Relevantes. Das heißt, es kann sein, dass sich mein Living Dex ein bisschen vergrößert bis dahin. Ja, Living Dex ist hier eigentlich das falsche Wort, weil es nicht wirklich ein Dex ist. Doch wir behalten die die hier drin sind. So, weil ich will nicht alle haben jetzt, aber einen Teil will ich behalten. Die Voltoball-Mission ist echt für den Arsch. B, B, B, B, B, C, C, F. Ich nehme zwei B-Missionen mit aus der Solarhöhle. So. Beben. Ich schmeiß mal alles ins Inventar, äh, weil ich werde nur noch kurz äh, Schnäppke leveln gehen. Und dann noch kurz gucken. Du darfst da mal mit? Ja. Ja, äh, um. Ja, ich habe ja gesagt, aber ist okay damit. Also ich habe nicht ja gesagt, weil ich nein gesagt habe, aber fast. Nein, ist okay. Ciao. So, ich will kurz gucken, wegen Kopsl... Eventuell kann ich sie machen, sonst muss ich die zwei noch leveln. Level 25, ich muss zwei davon auf Level 25 bringen. Das heißt, mein Auftrag für nächstes Mal für mich ist, zwei Quaps auf Level 25 zu bringen und Schnepka auf Level 42. Das kriege ich hin. Mache ich neben den Missionen. Ah ja, was ich euch zeigen wollte. Genau. Äh, ich mache das mit dem Intensivtickets auch Offline, das ist, das ist langweilig. Das ist nichts interessantes. Das ist wirklich keine gute Mechanik. Entschuldigung, ist leider so. Ich mag die Mechanik nicht. Vom so, meine Notiz sagt, sie waren Level 17. Lustigerweise haben beide dieselben EP bekommen. Das wusste ich nicht. Äh, und zwar hatten sie von 1154 EP benötigt. Jetzt waren sie noch 169. Ja, höhö, 69, so lustig. Aber, wie ihr seht, levelt alles mit hier offline. Also nicht offline, aber wenn ich in Dungeons bin, kriegen die einfach die EP auch. Das heißt, mein Team hier levelt mit, obwohl ich nichts mache. So habe ich schon Entwicklungsbedingungen erfüllt, die ich vorhin nicht erfüllt hatte. Und plötzlich waren sie da. Dodo zum Beispiel habe ich noch nie gelevelt. Und plötzlich ist er da, da war von Level 30. Am Anfang, das weiß ich sogar. Ich habe mir überlegt, ob ich den pushen soll. Tansa kann ich jetzt entwickeln. Aber ich gucke, ob ich zuerst einen Tanzer Nummer 2 krieg oder ein Fostelka. Und dasselbe mit Dodu. Wenn ich ein zweites Dodu kriege, wird der einfach zum Dodri. Wenn ich zuerst einen Dodri krieg, dann lohnt sich das nicht, den zu entwickeln, weil sonst habe ich zwei Dodri Ich guck. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und so kann ich also eigentlich die Starken mitnehmen für mein Team. Das sind dann einfach die drei vor allem. Pudu ist einfach Level 50 jetzt. Und den habe ich in der Folge entwickelt mit Level 43, glaube ich, am Anfang mal. Oder so, aber das war ganz früh. Kann gar nicht sein, entwickelt kann ich erst nachher. Nein, aber Wol Wumpel, wampel doch, habe ich sehr viel früher gekriegt. Ja, ihr merkt, was ich meine. Bibo war mal Level 41, meinte ich. Aber wie auch immer, sie leveln auf jeden Fall gut mit... Das heißt, ich kann wirklich mein Team nehmen und hier sagen: Level, ich gehe ins Wasser. Ich nehme Zapdos mit, ich nehme eventuell Volbeat mit, wenn er besser attacken könnte. Und Voltenzo, der das höhere Level hat als Electek, dann. Viel höheres Level als Electek. Und noctus Also ja, mein Gewaldo halt, weil Gewaldo höher ist. Und Gewaldo ist cool. Ja, was ist eigentlich mein Ge Ah, Gewaldo wird nicht hier angezeigt in der Liste. Stimmt. Weil Gewaldo ist hier am Team. Team-Pokémon werden hier nicht aufgelistet. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Dann beende ich die Folge mal hier. Die ganze Aufnahme. Das waren jetzt vier Folgen wahrscheinlich. Fünf Folgen vielleicht. Guck mal kurz nochmal. Fünf Folgen ungefähr vier 5 folgen je nachdem wie ich schneide äh, aber wie auch immer ich beende die folge und dann bedanke ich mich bei, bei, bei euch fürs zuschauen äh, Kleine info da ich jetzt mehr streame, in dem fall zum beispiel auch das hier das nächste mal ist wieder unten verlinkt Zuckerpopel live ist der äh, auf Zuckerpuppe twitch Zuckerpopel live ist der kanal wo die ganzen videos hier an hochkommen es kann sein dass ich schon zum zweiten mal mystery dungeon gestreamt habe, wenn die folge rauskommt weil die letzte Folge kommt von jetzt in zwei Wochen raus mal, plus die fünf Folgen. Das heißt, ich bin in drei Wochen würde ich das nächste Mal streamen, sonst mit Mystery Dungeon. Zwischendurch spiele ich noch Sword Art Online, vielleicht ein COD-Rewamp. Mal schauen, um die ganzen Erfolge und so zu kriegen. Ich gucke dann. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Cheerio! Ja, und für euch auf Twitch, äh, danke fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein. Äh, wenn ihr wollt, unten... Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit neuen... Doch, das funktioniert sogar noch. Cool. Wenn ihr runterscrollt habt mit diesen fetten Popel. Da steht YouTube drauf. Wenn ihr da drauf klickt, kommt ihr auf meinen YouTube-Kanal. Tada! Popel mit Zucker. Äh, da lade ich seit ein paar Jahren Videos hoch. Die ganze Mystery Dungeon-Series kommt da hoch. Äh, wenn ihr jetzt auf Zucker live schaut, dann ist es unten in der Beschreibung. Aktuell eben Pokémon Mystery Dungeon für mich. Danach kommt dann Call of Duty Black Ops 3. Ja. Zwischendurch kommt noch was anderes, ganz kurz, einen Tag lang nur, aber ja. Äh, das war es eigentlich mit der Aufnahme. Ich hoffe, euch gefallen. Ihr könnt gerne abonnieren. Ich mache das nur nicht gerne im Video drin Die ganze Zeit, ey, abonniert doch, yo, klickt like und bla bla. Ich mache es am Ende einmal. Bei YouTube habe ich es komplett vergessen, weil ich es nie mache. Ich finde es irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Ich mache es nicht gern. Wie auch immer. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.